Dislike leicht, Misshandlung. Hab Mitleid für ignorante Haltung. Es ist Zeit. Hab Schneid und lock dich aus, weil es kein einziges Todesopfer wegen Mobbing braucht. Dislike weiß keinen Witz leicht, weil Mitleid nicht reicht. Mentalität, ich bewirke keine Veränderung von Problemen. Auch du kannst es stoppen, du kannst dagegen vorgehen. Zeit versprüht Felix nur wenig Euphorie Er leugnet wie die Auswirkungen sind Die ihn nie wieder so unbeschwert Durch sein Leben gehen lassen und das Verblassen Von glückseligen Sachen ihm in seinen Alltag belasten Was für ein Schwachsinn, auf keinsten, er kann es nicht zeigen Denn der Mann muss der ja Stärke ausstrahlen und der Welt beweisen Man kann auf Gefühle scheißen und sich präsentieren Wie die meisten mit lachenden Masken und innerlichen Leiden wie kann man zu weisen, Plattformen like Whatsapp Unklare Verantwortlichkeiten machen Sport komplex. Komplette Anonymität macht es Bullies leicht in unserer Zeit die Initiativen haben für Millionen Opfer leider nicht gereicht Die Not eines Menschen den weiß, denn er nicht erreicht Dieser nicht begreift, dass man sich auch mit Worten übel vergreift Verkneift er sich besser jeglichen Kommentar Er erkennt die Gefahr und trotzdem steht er nur da Distanz gleich Ignoranz Kein Mittel gegen Schmerzen der Attacken Pochende Selbstmordgedanken Kein Scherz kann das schaffen Endstation Pulsada, Liebkosung Es wird geschrieben ja, war noch so Und in den Kommentarspalten Voll Idiot und so, so, so, so, so. Dislike, leicht Misshandlung. Hab Mitleid für ignorante Haltung Es ist Zeit, abschneid Und lock dich aus, weil es kein einziges Todesopfer wegen Mobbing braucht Dislike, weiß keinen Witz, leicht beim Mitleid nicht reicht. Mentalität, ich bewirb keine Veränderung von Problemen. Auch du kannst es stoppen, du kannst dagegen vorgehen. Pisser? dein jetzt